Ich muss auch nicht im Beruf bleiben. Ich habe auch Abschweifungen gemacht, bis zum CEO. Ich bin Mike Schudl, bin aktuell Berufsbildner in der Arno gruppe ab dem 1. Januar in der BKW-Gruppe für die Netzelektriker. Welche Lehre hast du absolviert? Ich habe meine Lehre gemacht als Netzelektriker bei der EKZ Paul Zürich damals und durfte dort im ganzen Kanton hin und her reisen. Dort haben wir natürlich auch morgen um 7 Uhr auf der Baustelle angefangen. Wie bist du Berufsbildner geworden? Ich habe dort verschiedenes ausprobiert, vor allem dem Herz gefolgt, respektive das machen wo man gesagt hat, dort habe ich die Motivation dahinter und das auch probiert umzusetzen, bis ich halt heute wieder nach gut 30 Jahren oder nicht ganz 30 Jahren wieder im Beruf, den ich gelehrt habe, zurück bin. Aber eben einfach auf der anderen Seite als Berufsbildner. Ist alles immer so einfach gewesen, wie es jetzt wirkt? Oh nein, gar nicht. Das würde ich auch nie unterschreiben, dass es so einfach wäre, wie man es erzählen kann oder jetzt im Nachgang erzählt. Es sind natürlich viele Stationen zwischendrin. Mir muss auch wieder, wieder viel hinter sich lassen. Heute Teils muss ich sagen, würde ich bereuen, oder bereue ich natürlich auch, weil einfach Abschnitte gemacht worden sind. Aber im Großen und Ganzen würde ich es eigentlich auch wieder so machen. Hat es einen Tiefschlag in deiner Karriere gegeben? Ich glaube, der erste Tiefschlag oder Hammerschlag, den ich dort bekam, war beim ersten Mal selbstständig. Ich konnte äh, zwei oder drei Monate später an die Firma können oder musste zutun. Weil mein Klumpenrisiko respektive mein Grosskund Konkurs angemeldet hat. Und ich natürlich nachher nicht mehr in gsi war. Und für mich war ganz klar, ich vorwärts gehen. Was ich natürlich auch gemacht habe. Ich habe gesagt, jetzt, jetzt fahre ich irgendwo komplett auf einer grünen Wiese an. Wie definierst du Erfolg? Ich denke, Erfolg ist, wenn ich innerlich zufrieden bin. Wenn ich ähm, kann sagen ich heute habe ich etwas erreicht oder ich habe einem Lernenden können, ähm, helfen können, dass er es einfacher hat für die Zukunft oder auch nur zu unterstützen, die Wertschätzung dort zu zeigen, ich denke, das ist für mich der Erfolg, den ich heute eigentlich mitnehmen kann und dort dann auch schlussendlich weitergeben Was würdest du Jugendlichen raten? Ich würde raten, probieren zu viel. Lehrberufe oder so viel schnuppern, wie ihr mögt, wie ihr könnt. Lasst euch dort auch nicht entmutigen, wenn ihr im Beruf oder das Berufsbild dort sehr gut gefällt, wo ihr sagt, das könnt ihr mir vorstellen, könnt dort noch bei anderen Firmen das Berufsbild oder diesen Beruf schnuppern. Weil sie, oder viel wichtiger ist dann schlussendlich, dass ihr das Team aussen auch passt das Berufsbild an sich passt. Weil ich kann also auch mal ein wenig in der Schule oder mit den Eltern oder mit dem Lehrmeister. Aber wenn ihr dort die Motivation habt für den Beruf und fürs Team, sind das alles Nebensachen und dann schaffen wir das ohne Probleme. Würdest du als Gymnasium, wenn du noch mal entscheiden Also ich würde heute wieder einen Beruf lehren, also somit auch nicht als Gymnasium gehen. Was mir in der Lehre sehr gut gefallen hat, ist, ich habe sehr gute Mondeuren, wo wir den Beruf der Netzelektriker beibracht haben, respektive dort eben auch machen lassen haben. und nicht zu schauen, mal zu, sondern haben gesagt, da ist das Werkzeug, mach und das eigentlich mehr oder weniger vom ersten Lehrjahr aus. Was hast du aus der Lehre für dein Berufsleben mitgenommen? Die Lehre hat mir sicher geholfen, selbstständig zu werden, natürlich auch ähm, Abläufe zu verinnerlichen nachher die ganzen Strukturen vorzugeben, die man heute natürlich auch noch mitnimmt. Was willst du Lernenden mitgeben? Was ich euch mitgeben kann, probiert es aus, loset dort auf euch ein Herz. Es ist schlussendlich nicht alles in Stein gemeißelt, wie man so schön sagt. Ich habe auch sehr viel ausprobiert in meinem Berufsleben, wie auch in meinem Leben. Ich muss auch nicht im Beruf bleiben, ich habe auch. Abschweifungen gemacht habe, bis zum CEO ich war dort wieder Montageelektriker gewesen und schlussendlich jetzt wieder beim Beruf zurück. Das heisst noch lange nichts. Das Wichtigste ist, dass er üche Grundstein oder üches Fundament, wie man so schön sagt, mit der Lehre legt und darauf die Steine oder die Pyramiden aufzubauen für euren eure Lebensweg.